Die persönliche Permanenz ist ihr persönliches Glück und Unglück und manifestiert sich bei allen Glücksspielenden Treffern und Nieten, sobald sie mit echtem Geld spielen. Das manchmal spukhafte Erscheinen der persönlichen Permanenz entspringt der Quantenwelt. Die persönliche Permanenz begleitet sie ihr Leben lang überall in jedem Casino und vergisst nie. Sie sorgt dafür, dass das Pech stärker ist als das Glück und zwar weit über den mathematischen Erwartungswert hinaus. Das ist auch der Grund für die unzähligen, unfassbaren und sich überall in jedem Casino wiederholenden Geschichten über nicht zu begreifende Pechsträhnen, denen nur ganz selten vergleichbare Glücksträhnen gegenüberstehen, obwohl das ausgeglichen sein sollte. Nur Einsätze mit echtem Geld zählen für den Zufall und somit auch für die persönliche Permanenz. Sie können zehn Jahre mit dem Spiel pausieren, das ändert überhaupt nichts. Man kann der persönlichen Permanenz nicht entfliehen, kann sie nicht austricksen oder sie irgendwie zum Beispiel mit einem Computer simulieren. Der Zufall und damit auch ihre persönliche Permanenz merkt sich für immer, wann und worauf sie etwas in ihrem Leben gesetzt, ob sie damit gewonnen oder verloren haben. Nur wie hoch ihre Einsätze waren, das weiß die persönliche Permanenz nicht und das ist die einzige Achillesferse, um dauerhaft zu gewinnen.